Er moderiert seine Schlagershows, steuert das »Traumschiff« und sitzt nun auch in der »Deutschland sucht den Superstar« Jury. Und doch wird man den Eindruck nicht los, dass Flori statt glücklich in die Zukunft zu blicken, in der Vergangenheit verharrt. Noch immer der 2018 zerbrochenen Liebesbeziehung mit Helene nachtrauert. Helene und ich haben regelmäßig Kontakt, und daran wird sich nie etwas ändern. Betont er nun wieder in einem neuen Interview, in dem es eigentlich um seinen 40. Geburtstag, den er gerade am 4. August feiert, gehen soll. Unsere gemeinsame Zeit wird uns immer verbinden. Eine neue Liebe? Die scheint nicht in Sicht. Die Erweiterung kommt dann, wenn der Liebe Gottes will, erzählt er. Liebesbriefe von Frauen im Internet? Die bekomme er, viel zu selten. Vielleicht ja auch, weil er das Gefühl vermittelt. Noch gar nicht richtig frei für etwas Neues zu sein. Florian Silbereisen – Kampf gegen Zarella Im Duell mit Florian Silbereisen wird sich Jana Ina Zarella den Fragen von Dr. Eckhard von Hirschhausen stellen, Giovanni selbst ist allerdings nicht dabei. Der Grund für sein Fehlen dürfte die Vorbereitung für die Premiere seiner eigenen Giovanni-Zarella-Show sein, welche am 11. September ausgestrahlt wird. Den Traumschiff-Kapitän und die Moderatorin erwarten knifflige Fragen rund um das Thema eineige Zwillinge bzw. Mehrlingsgeburten. Diese Gäste sind ebenfalls dabei. Weitere Gäste der Rateshow, die in diesem Jahr nun schon elf Jahre lang in der ARD ausgestrahlt wird, sind Komediene Meltem Kaptan, der Komiker Michael Kessler, Wetterexperte Sven Plöger sowie Sportschau-Moderatorin Esther Sedlacek. Hirschhausen freut sich mächtig auf die 14. Staffel seiner quiz und wird mit solch hochkarätigen Gäste sicherlich gute Quoten einfahren. Aber wird sich Jana Ina auch ohne ihre Mann gut gegen den Showmaster schlagen? Oder geht Runde 1 im Duell Silbereisen vs. Zarella an den Showmaster der feste Shows? Traumpaar ist in anderer Show zusammen im TV. Fans, die hofften, dass Giovanni Zarella auch dabei sein wird, brauchen nicht enttäuscht sein. Es steht schon bereits ein weiterer TV-Termin fest, und der ist sogar vor dem Rateduell. Drei Tage zuvor sind die beiden bei, Bares für Rares, im ZDF zu Gast. Florian Silbereisen erfährt von Lüge mitten in Live-Show, Du Sauhund. Gelsenkirchen, es war die sehnsüchtig erwartete Schlagersause. Mit Zuschauern. Mit vielen Stars, die teils sogar ihren Urlaub unterbrachen. Und einem bestgelaunten Florian Silbereisen, 40, der sich immer wieder happy zeigte. Wieder zu einer halbwegs normalen Live-Show zu laden, der Entertainer grüßte am Samstagabend aus dem Amphitheater zu Gelsenkirchen zur ARD, Schlagerstrandpartie. Auch eine nachträgliche Party zu seinem 40. Geburtstag. Schlechte Nachricht für Fans und Flori. Helene Fischer fand wohl leider keine Zeit. Wer bis zum Ende ausharte, sah zwar eine beliebte Schlagersängerin auf die Bühne kommen, doch es war, nur, Andrea Berg und nicht seine Ex-Freundin. Dafür gab es eine andere unerwartete Überraschung für den TV-Moderator. Ein Spätzle kam angebraust, mit dem er so gar nicht gerechnet hatte. Thomas Anders, 58. ARD, Schlagerstrandpartie, mit Florian Silbereisen, Thomas Anders als Überraschungsbesucher. In der Liveshow flog dann auch die passende Lüge auf. Eigentlich sagt man sich unter Freunden ja die Wahrheit, aber um die Überraschung glücken zu lassen, konnte Thomas nicht anders. Und musste Flori im Vorfeld anflunkern. Silbereisen kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus. Als Anders im weißen Cabrio angefahren kommt. Du Sauhund! Brüllt er ihm zu. Was wir alles parat haben für dich, Florian! Freut sich Beatrice Egli über Silbereisens Verblüffung. Der ist immer noch nicht zu beruhigen und wiederholt lachend seine liebevolle Beleidigung. Du Sauhund. ARD, Schlagerstrandpartie, mit Florian Silbereisen. Thomas Anders musste ihn für die Überraschung anlügen, danach erklärt er auch die Hintergründe. Er sagte noch, er muss. Im Ausland ist er unterwegs und kann nicht kommen. Aaaaaaha. Ah, ah, ah, Anders ist stolz. Ja, ein guter Lügner. Ne? Dann geht er zum Grund seines Besuchs über. Florian. Jetzt sehen wir uns nochmal persönlich. Ich möchte dir nochmal alles, alles Gute zum Geburtstag wünschen. Wirklich auf die nächsten, was weiß ich, 40, 50, 60 Jahre. Was noch kommt. Es ist ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass du wirklich eine tolle Zeit hattest. Die beiden arbeiten oft und häufig zusammen. Und erfolgreich. Sozusagen als Geschenk zum Geburtstag hat Anders den Platine Award für das gemeinsame Duettalbum mitgebracht. Dann treten beide auch noch gemeinsam oft mit einem Hitmix. Den haben sie zwar wohl nicht vorher abgesprochen, aber das Refrain-Medley seiner eigenen Songs würde Silbereisen auch nachts um drei hinkriegen. Eine rundum gelungene Überraschung, für die Silbereisen seinem Kumpel die kleine Lüge definitiv verzeihen wird. Beatrice Egli räumte derweil in der Show mit ihren Gerüchten auf. Lynn